Ja, zack, Boom, Vollgas, Kanzleramt am Schreien am Montag, die dritte Folge. Äh, diesmal stehe ich nicht alleine hier, ich habe Verstärkung. Mirko ist wieder dabei und, uiui, sein Hund. Also, wir sind die besten Freunde. Ja, und äh, es geht mal wieder um die Kanzlerin, die Regierung, welche in der letzten Woche eigentlich nichts gemacht hat. Also, super Taktik. Äh, das Einzige, was sie gemacht hat, das ist ganz toll, ist sozusagen ein Tag der offenen Tür. Und da muss man ja sagen, ist ja auch erstmal toll, wenn wir einen Tag der offenen Tür haben, dann können die Leute in die Regierungsapparate reingucken. Und das ist ja auch das, was gewünscht wird. Ja? Tag der offenen Tür, 150.000 Leute können in das Bundeskanzleramt reinkommen, können sich angucken, wie die Kanzlerin regiert, wie sie lebt, ja, wie sie uns alle steuert. Und man kann sich das ja einfach überlegen, was das bedeutet wenn, wie heißt es, Tag der offenen Tür ist. Wie wäre es bei euch, wenn Tag der offenen Tür wäre? Also, ich würde ja besonders aufräumen. Ja? Dann würde es richtig toll aussehen bei mir zu Hause. Und äh, ich würde alles so machen, dass, wenn jemand reinguckt, denkt, mein Gott, was ist das für ein Lieber? Es gibt also nichts, was sozusagen zu kaschieren ist. Alles ist tutti. Und darum Tag der offenen Tür heißt auch Augenwischerei. Nur, was möchte denn die Regierung? Was möchte denn die NSA? Die NSA möchte was? richtig sie möchte tag der offenen tür auf deiner festplatte ja auf deiner festplatte soll tag der offenen tür sein für die geheimdienste und ja, kann man nur sagen, äh, super. Ne? Also, äh, wie würdet ihr euch denn dann bitte einrichten auf eurer Festplatte, wenn ihr weiß, da ist Tag der offenen Tür und die Regierung soll, wie heißt es, dort drauf gucken, Geheimdienste sollen da drauf gucken. Da fängt man ja erstmal an, seine ganzen Porns richtig zu sortieren, damit die auch nach Genre unterteilt sind. Tag der offenen Tür, Tag der offenen Tür auf deinen Daten. Da kann man nur sagen, super. Großes Kino, liebe Regierung. Ähm, schön, dass ihr alle... Bürger zulässt, dass sie sozusagen in eure Sachen reingucken können, aber für zwei Tage. Das heißt, viele Menschen waren in den Ministerien damit beauftragt, alles schön und reine, schön und unverdächtig zu machen. Da wurden die Schreibtische aufgeräumt und so weiter und so fort. Und da kann man natürlich nur eins sagen, wir stehen jetzt hier vor dem Reichstag, sozusagen, wo oben auch toll steht, dem deutschen Volke. Und ich sag euch jetzt mal die Wahrheit, ja, dem deutschen Volke, da braucht ein Update, weil was die eigentlich sagen wollten ist, dem deutschen Volke seine Daten, ja, das ist was sie möchten. Und hier, wenn jetzt noch der Hund gleich ankommt und mir zeigt, weil dann, dann werdet ihr sehen, wir haben da was vorbereitet, weil ich, ich bin wieder so sauer, dass sozusagen ich eigentlich so einen roten Kopf bräuchte zum Schreien und ich hab mir nicht ich kann selber gar nicht so einen roten Kopf bekommen, wie ich es möchte. Aber toll, wie wir vorbereitet sind. Hat der Hund mir da was vorbereitet. Da kommt er an. Und das dauert jetzt aber zu lang. Hundi, hier. Nein. Lass mal los. Lass mal los. So. Zack, boom, Vollgas. Das ist ein Red Hat, könnte man sagen. Also ein roter Kopf, weil ich mit hoch er erzürntem roten Haupte hier jetzt vor euch stehe, vor dem deutschen Volke seine daten und einfach nur sagen kann, das darf ja wohl nicht wahr sein. Weil wenn ich die letzte Woche Revue passieren lasse, wo in eine Zeitung, jetzt rauskommt dem Guardian, Geheimdienste anrücken, um zu sagen, ey, ihr habt Quellen? Quellenschutz? Kinder, gib uns mal die verfickten Daten her, wir wollen die jetzt haben, wir wollen die zerstören, äh, Pressefreiheit drauf geschissen, äh, ja, und das ist der Tag der offenen Tür, das ist der Tag der offenen Tür bei der Presse, das ist Tag der offenen Tür, äh, das ist Ausverkauf, eigentlich ist es nicht Tag der offenen Tür, es ist Ausverkauf für die Pressefreiheit, und ähm, ja, mich wundert, dass so wenig Aufschrei eigentlich in den anderen Medien ist. Darum erstmal danke an den Spiegel, welcher sich ja in der letzten Zeit wirklich so neben Netzpolitik.org als Speerspitze der deutschen Aufrüttelbewegung irgendwie her, das, hervorgetan hat. Also ich kann nur eins sagen. Seht ihr diesen Reichstag? Wisst ihr, was heißt, am 9.8. Äh, hier ist, im September? Da ist die Demonstration. Freiheit statt Angst. Und so wie ihr jetzt seht, wo die Tausenden von Leuten äh, mit den äh, Mistgaben, Heusstobern und Hass nicht gesehen hier stehen, so möchte ich in Berlin Tausende von Menschen sehen. Und dieses Mal werden es auch Tausende Leute. Ich gucke mir an, was zurzeit im Netz passiert und die Leute mobilisieren sich. Und darum... Danke, dass ich mit meinem hochroten Kopf hier stehen darf. Also, nee, danke. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Und bei fünf Minuten ist Schluss. Und bald ist Schluss für dich. 22.09. Schluss für euch da drüben. Und ja, weiter kämpfen für den Weltfrieden. Aber wie beim letzten Mal, erstmal weiter kämpfen für eure Recht auf Privatsphäre. Danke. Mit Ende. Mit schön. Mit Ö. Zack. Ja, Hundi. Nee.